Sprechen Sie bitte als erstes das nachfolgende Wort laut aus. Aber nicht irgendwie, sondern stellen Sie sich vor, Ihr Partner sagt Ihnen das Wort. Also, sprechen Sie das Wort so aus, wie Sie vermuten, Ihr Partner es täte. Na klar kommt es darauf an, ob Sie gerade verärgert aufeinander sind oder eine tolle Zeit miteinander haben. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass Sie eine Fantasie von Ihrem Partner im Kopf haben, wie er klingt, wenn er Ihren Namen ausspricht. Menschen entwickeln automatisch Landkarten von Ihrer Welt. Das hilft uns dabei, uns schneller zu orientieren. Deshalb finden Sie die Tür Ihres Schlafzimmers in der Nacht, ohne das Licht anzuschalten. Genauso entwickeln Sie eine Landkarte von Ihrem Partner. Deshalb können Sie in Ihrem Kopfkino rasch einen Film von Ihrem Partner erstellen, wie er Ihren Namen in verschiedenen Situationen ausspricht. Wenn Ihr Partner sich anders verhält, als Sie es sich im Kopf ausgemalt haben, besteht die Gefahr, dass Sie Ihrer Landkarte mehr vertrauen als der realen Reaktion Ihres Partners. Jetzt stellen Sie sich vor, Ihr Partner macht spiegelbildlich das Gleiche. Genau das passiert wenn beide Partner mit ihren jeweiligen Vorstellungen streiten. Man könnte sagen, beide reden mit der Landkarte in ihrem Kopf statt mit dem realen Partner. Deshalb dauern diese Konfliktgespräche Stunden, ohne dass ein Ergebnis in der Realität entsteht. Stellen Sie sich vor, dass Sie vor dem Schlafen gehen einen Stuhl im Schlafzimmer etwas verstellt haben. Wenn Sie jetzt in der Nacht verschlafen im Dunkeln zur Tür gehen, kann es leicht passieren, dass Sie an dem falsch stehenden Stuhl anstoßen. Diese Erfahrung ermöglicht Ihnen zwar schmerzhaft, aber effektiv die Landkarte Ihres Schlafzimmers zu revidieren. Da dieser Anstoß der Neuorientierung im Streitgespräch nicht passiert, müssen Sie ihn bewusst herbeiführen. Wie meine ich das? Die Sicherheit loslassen, ich weiß genau, was du gleich sagen wirst. Stattdessen sich wie im dunklen Schlafzimmer vorsichtig vorantasten. War das gerade tatsächlich, was ich vermutete, dass mein Partner gleich sagen wird? Steht er vielleicht, wie der Stuhl, heute woanders als gestern, als ich mich von ihm verletzt fühlte? Klingt schwierig. Ja, ist es auch. Gut, dass es da eine unkomplizierte Methode gibt, die Fähigkeit dazu zu entwickeln. Auf couplecoaching.de können Sie das Einmaleins der Liebe lernen und Experte werden im Erkennen von notwendiger Veränderung in Ihrer Landkarte vom Partner, damit Sie erfahren, was Ihr Partner wirklich sagt.